Also die, die, die Trockenheit hat extrem zugenommen. Es war früher so, dass wir auch immer mal zwei, drei Wochen Trockenheit hatten. So waren halt die Sommer, sage ich auch mal, meiner Kindheit. Und dann gab es ein Gewitter, dann hat es geregnet und dann war es wieder gut. Aber das, was wir in den letzten Jahren hier beobachten, ist eine monatelange Trockenheit, ohne dass es wirklich erklägliche Niederschläge gibt, wo der Boden tatsächlich richtig durchfeuchtet wird. Also es gibt immer auch mal einen lokalen Guss, der... Reicht aber oft gar nicht aus, um den Erdboden zu berühren. Das ist dann halt sehr oberflächlich und insofern leben wir in den Sommermonaten mit einer permanenten Waldbrandgefahr. Insbesondere die älteren Bäume kommen nicht mit der Trockenheit gut zurecht. Da geht es den Bäumen wie uns Menschen. Aber manchmal sind sie auch vorgeschädigt durch irgendwelche Erkrankungen, Pilze, Bakterien, auch Käfer, die dort drin hausen. Und ähm, da fehlt zum einen dann der Niederschlag, das Wasser, das von unten kommt, was der Baum braucht, um damit zu leben. Und zum anderen werden die Bäume durch diese irrsinnige Hitze, wir hatten zumindest letztes Jahr Temperaturen von 40 Grad, halt oben gegrillt. Diese Schäden zeigen sich zumindest bei Laubbäumen häufig erst im nächsten Jahr im vollen Ausmaß, was man in diesem Jahr beobachten konnte, das haben wir auch in den letzten drei Jahren gehabt, ist, dass es im August schon eine Blattfärbung gibt, die eigentlich so aussieht, als hätte man schon November, weil alles gelb wird. Oft hat man das Phänomen, dass diese Bäume zwar im nächsten Jahr nochmal austreiben und dann aber wenige Wochen später tatsächlich dann sterben. Und ähm, viele werfen halt auch Grünäste ab, Trockenäste ab. Also das muss man beobachten, weil das an manchen Stellen, insbesondere an Wegen, an Parkplätzen oder eben auch an Straßen und Siedlungen, zur Gefahr werden kann. Diese Fläche ist entstanden durch ähm, den Borkenkäfer. Das war ein geschlossener Fichtenbestand und die Fichte leidet sehr unter der Trockenheit. Ähm, und infolge der Trockenheit kommt auch der Borkenkäfer, weil der dann ideale Vermehrungsbedingungen findet an der Fichte. Die ähm, Fichte hat normalerweise einen guten Trick, um dem Borkenkäfer Herr zu werden. Ähm, wenn es genug Niederschlag gibt, dann produziert die Harz und der Borkenkäfer wird ausgeschwemmt. Das funktioniert halt in Trockenjahren nicht. Und ähm, insofern ist es hier dann auch so passiert, dass der Borkenkäfer diesen Fichtenbestand vernichtet hat. Und was wir jetzt sehen, ist schon die Naturverjüngung bzw. auch die Pflanzung, die der Förster mit seinen Forstwirten hier vorgenommen hat. Das, was wir hier sehen, das sind kleine Birken, die sind nicht gepflanzt worden, also wir nehmen auch mit, was von selber kommt. Dort sieht man auch kleine Douglasien, da hinten stehen ein paar größere Douglasien, die sind auch durch Natur für Jünger hierher gekommen, also das wird irgendwann sicherlich ein schöner Mischbestand werden. Ich plädiere immer für Rücksichtnahme bei den Erholungssuchenden. Ich finde das wirklich schön, weil wir haben einen stark frequentierten Erholungswald, der insbesondere bei Corona jetzt auch viel genutzt worden ist. Das ist eigentlich sehr erfreulich. Und da kann jeder sein Plätzchen finden und das ist schön, wenn dann jeder auch auf den anderen Rücksicht nimmt. Und nicht jeder, der irgendeine Sportart betreibt, meint er wäre halt hier alleine im Wald. Und was ganz wichtig ist, wenn man irgendwelche Behältnisse hat ähm, und die sich mitbringt zum Essen, zum Trinken, dann bitte wieder mit zurücknehmen. Auch bitte nicht in den Mülleimer, der vielleicht da steht. Auch der muss geleert werden. Das alles hilft dem Wald.